Ja, hier bitte Sie, das ist ein Herzstück von unserer Kerntechnologie, wasserstoffzähler system die wir selber entwickelt und hergestellt haben. Und auf rechter Seite sehen Sie auch, dass wir daraus ein Brennstoffzeller-System entwickelt haben und hergestellt haben, die wiederum in unserem Produkt angewendet werden, wie der Anbieter, der Bus- und thoughts on